Willkommen zurück zu Henry Stickman Collection. Wir sind hier in Episode 5, die letzte Episode. Completing the Mission. Falls ihr alle anderen Folgen nicht gesehen habt, äh, ihr könnt gerne zur Playlist, die ist auch in der, in der Ende des Videos äh, verlinkt. Da könnt ihr euch die anderen Folgen noch weiteren anschauen. Ähm, es gibt hier diesmal 164 Fails. Und wenn man hier auf die Achievements schaut, es gibt hier einfach 16 Endings. Also, wir werden mehrere äh, Folgen hier sitzen. Diese Folgen werden auch mehrere Stunden gehen. Ich weiß nicht, wie lange diese geht, aber mal schauen. Mal gucken, dass wir in jeder Folge vielleicht ein paar Endings machen. Ich weiß halt wirklich nichts über Complete Mission. Ich habe ja null Spoilern lassen. Zum Glück, weil ich bin echt gehypt. Und äh, ja, komm, wir fang an. Okay, Infiltrating the airship, fliegende Komplex, ah man kann jetzt hier ein, oh das habe ich schon gesehen, man kann ja so ein Ending wählen und dann kommt man zu einem anderen Weg, okay, so ich kann euch jetzt zeigen, was meine Lieblingsendings sind, oder die Endings, die ich persönlich nehmen möchte, bei fliegende Complex ist es Convict Allies, das würde ich gerne nehmen, hier sieht man es auch, busted Out with Convicts, Allied with Ally and Warden Defeated, was ich ziemlich gut finde, die anderen gucken wir uns auch noch an. Es gibt nämlich hier fünf und hier vier. Also wir werden sehr viel Auswahl haben. Man kann nämlich hier das hier nehmen, dann das hier nehmen, dann das hier nehmen, dann das hier nehmen. Ob oh, ich sehe gerade, man kann hier, wenn man das hier wählt, kann man nicht das nehmen. Wenn man das hier wählt, kann man nicht das hier. Oh, oh, oh. Okay. So, was nehmen wir denn hier? Uh, Teamed up with Charles. Top-Pad, Leader, Arrested, Airship, Impounded. Hm. Leader Arrested. Ich kenne das ja gerade selber nicht, deshalb bin ich gerade überlegen. Aber... Hm. Eins der beiden würde ich, glaube ich, nehmen. Ich muss mich jetzt einfach daran erinnern. Okay, evidence Stolen, Teamed Up with Charles, Topped Leader Arrested und Airship Impounded. Topped Leader Arrested, Right Hand Man Defeated, Tank Stolen, Pardon by Government. Hm... Ich muss ehrlich sagen, ich glaube wir nehmen äh, Bounty Hunter und danach das hier, würde ich sagen. Hm... Aber also ich würde schon sagen, dass wir erstmal die fertig kriegen und dann die? Keine Ahnung. Aber ich denke, wir werden das hier nehmen. Dann kann man hier auf Launch klicken. Okay, ich, ich, ich bin echt gehypt irgendwie gerade, weil ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommen wird. Äh, ja, nehmen wir Bounty Hunter und Convict Allies. Hank, <laughs> You said you stole this from the top apps? That name sounds familiar. I think I heard of them when I was getting locked up at the wall. Criminal organization, right? And you crossed them, huh? We gotta put this bad boy to use. What do you say we hit him again? I don't know about you, but I'm running pretty low on cash. Great. I'll get in touch with my contacts and find out where they're at. These tracks should lead us right to the secret Top at base. We might even find... That's it. The transport train. I think they're supposed to be... There it is. Their money cart. I'm pretty sure that cart contains all the money they've amassed. There's our payday. Let's take it to them. Oh, yeah. Oi, hey, you hear that? <laughs> Oh, wie cool. Wir klauen uns das Money. Äh, was, was ist schon los? Au. Mission failed! stop now Warte, Completing the mission geht darum, dass wir einen Zug überfallen? Ich dachte, es geht darum, dass wir so ein Kraftwerk überfallen oder so. Weil man hat ja vorhin im Overworld-Screen noch so ein Kraftwerk gesehen. Ah, oh, oh, oh. Oh Gott, gibt's hier viel? <lacht> okay. You have a tank? <lacht> okay. We try. Ich mach's noch kurz. Swords, Hunker, Fire. Okay. Was will ich machen? Ich weiß noch nicht, was Hanker macht, deshalb mache ich das einfach. Ah! Oh, ja gut, wer steuert. Nice Tank! Only way to see is to be looking out of, out of the top. Ja, gut, yeah. Dann, äh, Feuer! Lebt noch? Oh, er ist ein Cyborg. Well, that's one way to do it. Now how are we oh God. get all this money out of here? Da, da, da war ein äh, Crewmate von Among Us. Ein Spiel, was ich momentan sehr viel privat spiele. Oh, äh. Es gibt auch ein Achievement, wenn man alle sammelt. Äh, aber machen wir die Achievements und äh, Bios ganz am Ende, ihr kennt das ja, wenn ich alles fertig habe. Alle, Erstmal alle Fails und Endings und dann machen wir das. Okay. Hm. Das hört sich cool an. Oh, ähm. Um. We get it. You lived. <lacht> Aber geiler Blick. Was ist ein Fulton? Machen wir das mal. Äh. Uh. Oi, this doesn't belong to you. Äh, hätte ich ja ganz schnell dr drücken müssen? Irgendwie war da. Okay. Okay. Wir können entweder Cooper Shell nochmal. Wombo Combo Oder eine Nadel. Komm, Wombo Combo. Happy Feet! Happy Feet <lacht> Stick Seems like we're out of the danger zone. Nice. Wir haben ihn einfach umgebracht. Das war's? Das war's? Was? War's? Echt jetzt? <lacht> Alter! Was? Das war's schon? Und ich dachte, das geht's mega lang. Captain Gates! Oh. <lacht> Als ob's das schon war! Wow. Okay, da müssen wir uns noch mehr anschauen. Betrayal. Lost the lead. Okay. Das habe ich nicht eingesprochen. Alles klar. Ähm. Um ich würde den Crewmate eigentlich sammeln. Na ja, komm, lassen wir Machen wir das wirklich nach der. Okay. Ähm. Was können wir hier noch machen? Wir können hier noch Purse of holding. Ah, ach so. Ja, äh, nicht so gut. Ne? Eben. <lacht> you too look like you could use some patent patented purse of holding carrying purses. Ja, auf jeden Fall. Okay. So, wir können noch eine Nadel! Was du? Was ja. Ein idiot. Ja, what an idiot. Dachte ich mir auch. What was the point of that? Not the sharpest idea. Gonna pin the blame on you for that one. Did you really needle that money? Oh wait, that one was a stretch. Kann man hier nicht drauf drücken? Ein funny achievement? Schade, okay. Dann, äh,. Chill, die wird bestimmt diesmal funktionieren. Oh lol, Pandas in Time. Enough. Nein! Autschi. Autschi, Autschi, Autschi. Kann man nicht drauf draufklicken? Nö, okay. Ja gut, äh, das war's dann für diese Folge. Wir machen in der nächsten Folge ein neues Ending. Nein, Spaß, wir machen natürlich noch weiteres. Äh, ja, das war das Ending. Das war Konflikt Allies mit Redless Bounty Hunter. Okay, gut. Dann machen wir Convict Allies diesmal mit Government Supported Private Investigator, wo der Typ nicht irgendwie ein, ähm, ein Cyborg ist, sondern komplett am Leben ist. Oder wurde er arrested? Na, wie auch immer. You sure this is where he's gonna pick us up? Ah, there he is. You said you did some work with him in the past, or something? If you trust him, then so do I. Hey, Henry! Nice to see you again. Who's your friend? I'm Ellie. Well, nice to meet you. Any friend of Henry's is a friend of mine. So, Keep uh... The I was able to swing by and pick you guys up, but... Well, you remember the captain. Yeah, he, he had to sanction this pickup. In return, we're gonna need your assistance again bats Again. I hope that's alright. Well, it is the least we could do. He is helping us out. Good. Let me fill you in on the details when we get into the air. Alright, so what's left of the Toppat Clan is set up uh, some sort of secret base out in the jungle. It seems oh. like they're planning on launching a, some kind of space station into orbit. They'll be sitting pretty if they pull this off, so we gotta make sure that they don't do that. Talked to the general and he said he's pulling out all our main forces. He said that Henry and I made a good team last time, so he trusts that we can pull it off. Henry and I make a pretty good team too. Don't count me out. Then we're gonna make a great squad. The three of us will have no problems completing the mission. Why did you say <laughs> it like that? Alright, we're there. I don't think I can get any closer without getting shot down. No worries. We can get there from here. Where are we dropping, boys? Nein, hat er nicht gebracht. <lacht> Where are we dropping, boys? Entweder hier, hier, hier oder hier. Das meine ich übrigens, dieses große, äh, diese große Ort hier. Ich dachte, wir, wir würden hier anfangen. Ähm, aber gut, anscheinend gibt es entweder hier oder der Zug. Find ich, hab ich ja nichts gegen. Okay, wo, wo, wo fangen wir fangen an? Ähm. Oh Gott, das ist halt wirklich so ein Vor- ich will das Namen nicht sagen. So ein Fortnite Umbrella, Alter, ach man. Komm mit Flügeln, komm, let's go. Wir können fliegen! Ja, scheiß Steuerung halt, ne? Mission failed! What a graceful landing! Dann, äh... Ich, ich will das wirklich nicht machen. Das No guns, of course. Ja, ähm, ich dachte mir aber auch schon so, wenn sie jetzt tot ist, wird jetzt kann man jetzt wirklich weitermachen, selbst wenn würde ich nicht wollen. Ich will den Umbrella halt wirklich nicht benutzen. Machen wir das. Oh, klappt. So, what's the plan? The rocket will be launching very soon. Please get on board immediately. I will not hesitate to leave you behind. Uh oh, sounds like they're about to take off. You guys should get over there right away. I'll be down to help as soon as I can. <lacht> Was? Entweder Minecraft bilden? So, so eine, so eine Dirtbrücke? Können uns wie Donkey Kong rüber. Äh, Schmeißen lassen mit einem Fass. Oder wir swappen Characters. Oh, das ist cool. Oh, ich weiß, wie ich machen will. Komm, ich glaube, ich swappen mal. Es <lacht> ist wirklich Donkey Kong. Okay, das ist geil. kann wir nochmal? Ich hab zu so viel Spaß. <lacht> wie geil. Okay, jetzt können wir wie sie als, als Lieder. Okay. Kann entweder mich thrown oder climb, down and run. Äh. Tut mir leid, Ellie, aber deine Sachen gefallen mir nicht so. Ich will lieber mit Henry. Äh, <lacht> oh, this is fun. He he he ha ha. Das war ein Achievement. Okay, cool. Okay, komm, wir bauen. You died! <lacht> ich hab zu viel Spaß gerade. Okay, Barrel! <lacht> ja, sieben Ballern! Oh, oh, what? Äh, uh, ne, Hand, Hand, Hand! Äh... Uh, high five, Bro! <lacht> Wie ihr uns noch anschaut, yeah! Was passiert, wenn ich nichts mache? He came out of nowhere! Ist echt so! Kanone! Funny story, this cannon was actually built to fire humans, it's kind of weird. Uh. Okay. <lacht> Direct hit. Now quick guys, you gotta stop that rocket from taking off. Um. Got a little bit of a situation. Uh. <lacht> Downgrader? Yo! Diversion oder Fusion! Oh, das sieht sich geil an. Dragon boy Nein. <laughs> who will challenge me <laughs> I'll take care of this well you think just because you fuse you're a match for me don't make me laugh I'm uh -oh. not waiting around <laughs> Ich hab viel zu viel Spaß hiermit. Nobody, this goes on for another three hours. Ja, schade. Okay, dann. Yo. Diversion! Turn down forward! Oh mein Gott, Hat-Kind! Alter, die ganzen References. Ich nicht so schnell gucken. Situation sorted. Alter. Bestes Fail ever. Ah, uh, Guys, the rocket's launching. We gotta do something before they get into orbit. We need to come up with a plan, quick. Hm. Äh. Ah. Huh. <lacht> Als ob die so'n Fink-Emoji machen. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich liebe es. Oh Gott. Hm. Hm. Hm. Okay, äh... Henry hat gute Pläne. Ellie mochte ich vorhin äh, nicht so, was sie da äh, zu geben hatte, also... Ah. Komm mal bei Henry! Es scheint, like dass Henry einen Plan hat. Also... Ja. Ja. Oh ja. Yeah. Oh, ja. Das ist eine gute Idee. you ihr macht euch das, ich bin bereit. Nice. Was? Also, was waren die? Did you set the autopilot? Alright then, let's bail. Yeah, mission complete! Ah, what a move. I can't believe we did it. Where'd you end up sending the rocket anyway? Wow. Dieses Spiel so toll. That was a lot of fun. You know, feel free to call us if you got any more jobs zu to do together. Right, Henry? Triple Fred TT. Oh, ist das episch? <lacht> Warum macht mir das so viel Spaß? Das sollte es gar nicht. Okay, you have a Tank? <lacht> Meet of friends, und hier where are we dropping. Oh, es hat sogar hier ganz viele Namen, das ist cool. Okay. Äh, uh, was können wir noch machen? Oh, natürlich, where are we dropping boys. We got some delinquents on the window of the control tower. Uh, I'll take care of it. Yeah, I was just about to close up. Outplayed. Uff. Ähm. Um. Okay, swappen wir. Tut mir leid, ich muss. Es macht so viel Spaß. Okay. Werf mich! Oh. So Salon! Ey Henry! <lacht> oh mein Gott. Oh, dieses Spiel ist so super. Oh, oh, oh, oh. Climb DOWN AND RUN! Uh... Yeah... Uh. You guys are still running? <laughs> I can just pick you up. Oh, you're staying committed to your choice. I can respect that. Only 20 more minutes until you almost half-wraved, ah, ja, Ellie hat nicht so gute Pläne. Sorry, Ellie. Right, net. Ah, dachte ich mir schon. That's a net loss for you too! Okay. Downgrader! Oh. <lacht> Wie cool. Klick, klick, ha. Huh? Aua. Change it back. This is the thing you used. It's just a dot? You mean we're stuck like this? Oh. I guess the budget ran out. <lacht> Mir fällt gerade auf, wir haben jetzt 18 von 164 Endings. Äh, Fails. Und das. Das wundert mich. Weil die Endings hier sind sehr kurz. Okay. Ellie. Alright, guys, listen up. I got a plan. Henry and I will overload the engine room, causing an explosion. Charles, we'll need you to wait outside the auxiliary exhaust by the forward left booster. We'll only have about 20 seconds to get out before it blows. All right, I'll be ready. Now, hurry. Where is he? All right, I'm in position. I don't see you guys though. Forward left? Your left or mine? Oof. Gar nicht so schlecht, Ellie, aber na ja, gut, ne? Dann Charles! Okay guys, I have the most awesome plan. I'm gonna crash head first into the cafeteria window. What do you mean? Like you're gonna jump out and smash it with your head? No, oh, no, with my helicopter. What do you guys think? I'm ready to hold on, I don't really understand. What's not to understand? It's simple. I fly the helicopter into the window. But how does that help? I don't really think you get it. Henry, you get it, right? Guess I'm outvoted then. Um, I think it's a little bit out of range now. It would have been amazing, Charles. Ich dachte jetzt kommt so this is the greatest plan. Und dann, ja, ne? Okay. Haben wir beides sehr gefallen. Okay. Gut. Was machen wir als nächstes? Oh, hier kann man schön rumspielen. Da kann man hier schön machen, was man will. Oh, das macht mir so viel Spaß. Alleine für dieses Spiel macht ist es doch wert, das zu kaufen, oder? Egal, ich weiß, das Spiel kostet 15 Euro und für viele ist das halt schon zu viel, aber ich meine, ihr kriegt noch die anderen Teile dazu, die ihr zwar auch noch theoretisch mit dem, ähm, mit dem Playgrounds Launcher spielen könnt, der jetzt äh, Flash ersetzen soll, aber kommt schon! Das das ist doch so toll! Das... <lacht> oh Mann. Okay, ich würde vorschlagen, wir machen erstmal alles mit Convict Allies. Und dann probieren wir die anderen aus. Okay. Pure Blooded Thief oder Rapidly Promoted Executive? Wollen wir böse sein? Oder auf gar keiner Seite? Ich würde es erstmal sagen, auf gar keiner Seite. Ruby stolen from Topheads. Airship destroyed. Government annoyed. Und Tophead Leaders fled. Also, wir sind gegen das Government und den Tophead Clan. Haben das Luftschiff kaputt gemacht und haben den Rubin gestohlen. Okay, let's do this. You know it's been a long ride, but we're almost there. You've heard of the Toppat Clan, right? Have a secret base out here. I'm hoping they might let us join up with them now that we're on the run. Should be right around the Huh? Hang on! Yes, sir. We found them. They took the bike here just like you said. I'm on the way. Send in the entire squad. It seems like some other government is here. They are fighting with the topaz. Don't worry about them. Focus on Henry and the kill. You okay? Wait, right, who are these guys? The top are oh, wow. People ducks. Okay, Entschuldigung. Ähm. Um okay, wir haben einmal. Oh, one each. Ein Seil? Ein für Controller? Einen RPG oder Flügel. Komm, Controller und Flügel. Äh. Oh. Uh. Thank you wings very cool. Äh uh, dann äh uh, Silent Wings. Ooh, pretty smart. Let's try and get up to the two enemies towards the watchtower tower. Got one of them right here, bro. Nice. Now where's the other one? <shriech> Uh-oh. Um Time Machine Disguise Kit. Corruptic oh, den Käfer Oh, oh, oh, oh, oh. <lacht> Nein Hat das Spiel jetzt wirklich restartet? Unexpected-Error Completing the mission encountered an error Return to previous location Okay Let's try and get up to the... Two enemies Hey, wie cool! Oh. Uh. Oh. Fishing mailed! I, uh, I think something went wrong. Uh, oh god. How <laughs> cool. Okay, we're up oben. Alles klar. We try! Done, done. Disguise! <laughs> Spy Team Fortress. Oh, that's very convincing. <lacht> oh, ich liebe dieses Spiel. Time machine. You are training. twins, combat duty. Ah. Arbeiten die da gar nicht? You good? Alright, let's get going. The rocket is launching in two minutes. Once we get to the top of this tower, we'll cross the bridge and be on the rocket. Hopefully, the top act clan will let us join. Uh. Dad, they are here on the bridge. Open fire. Roger that. Nein! Nein! Dang! You ain't gonna be in Henry 7 Ja, aber da wird es kein Henry 7 geben. Wurde übrigens offiziell bestätigt. Okay, einfach nochmal schauen. Was gibt's für Optionen? Block grapple catch. Oh, ich will den Block versuchen. Yes! Quickly! Hm. Hold it. You're not topets. No no no no. We're here to join you. We're wanted, just like all of you. Wait, you're the guy that stole our ruby. You do have some skills. We'll let you join, as long as you return the ruby. Don't move! Those two belong to me. You're coming with us. Yeah, this is Charles. Following up on that disturbance we saw at the bridge. Was do we do? Hmm. Hmm. Hm. Hmm. Keine Ahnung, nichts. Ah! Lol. Five, four, three. Hm. This is Two. quite the predicament. One. Oh, oh. Normally you want to be inside of the rocket when it goes into space. Ah, danke schön, wusste ich nicht. Okay. Oh. Government! Oh, nice. Oh. Mission complete! Yeah! Nice work, both of you. This is Charles, reporting the Bacon. Oh yeah! Also man muss sich für irgendwas entscheiden, im Endeffekt. Well, and if it isn't Ellie too, we've had you on our watch list for a while. Thanks for your help here today. I didn't think we could trust you after last time. I guess we owe you one. Well, now that you mention it, we do have kind of a criminal history problem. Oh. Yeah, I figured that was coming. I suppose you've earned a pardon. Nice! Yeah! Pardoned pals. Woohoo! Oh yeah! Okay. Ich weiß, ihr wollt alle sehen, was man hier noch machen kann, aber kommt schon, Leute. Ich muss erstmal hier alles zeigen. Okay. Control und RPG! <lacht> LOL oh. Wrong kind of RPG for controller Still game for control though Ja, yeah, uh, so fühlt sich an, wenn man Snake and Smash spielt Ja, yeah, ist zwar neat und so, aber hast du genug Zeit? <lacht> okay, Rope und RPG Äh, uh, what? What was the plan there exactly? Keine Ahnung <lacht> Das aber schon das hat Ah, grapple! Äh, uh, danke schön. Henry <lacht> will remember that. Oh shit. Okay, Hunt. Komm schon. Kick's weg! Fett so. Jedes Mal. Okay, okay. Toppet Clan. Nice. Get strapped in, we're about to blast off. Wow, I can't wait that word. Mission! Uh You've taken everything from me. My reputation is ruined. Now I will ruin you! Nein! Das ist Sparta! Mission complete! Oh yeah, Hehehe he he he. Alles gut, Ellie? Das freut mich. Everyone, I'd like to welcome our new members. They really showed their there when it counted. Also, they promised to return the ruby. Ui. Yeah, coole Hüte. Top Head Recruits. Ich kann wirklich echt nicht sagen, wen ich mehr mag. Henry oder Ellie, ich mag beide sehr. Gut, Rally Henry kennen wir jetzt viel mehr und hat auch die besseren Ideen insgesamt, aber ich mag Ellie irgendwie. Keine Ahnung, sie kommt mir sehr sympathisch vor. Alles klar, ja, kannst jetzt weggehen, Steam. Okay. So, aber eins gibt's dann noch. Und ich glaube, das wird nicht gut enden. If you can't leave him, join him. Ja, äh, das war, glaube ich, abzusehen, dass das passierte. Okay, wir nehmen erst, ich nehme erst 30 Minuten auf, hab schon drei, äh, Lines geschafft, so gesehen. Okay, Convict Allies und Rapidly Promoted Executive. Henry Leader of Toppets, Right Hand Man Defeated, Government Betrayed. Also wir haben, wir sind gegen das Government, haben den... Ja, den Right Hand Man besiegt und wir sind jetzt der, L der Leiter, der Leader von Top Hat. Oh yeah. Was ist so episch? Preparations are nearly complete. komplett. be able to launch within the hour. Oh das ist cool. So this is the Top Hat Clan's secret base. Sign me up? Whoa, what happened to that guy? Henry! You're back. I took charge in your stead. I hope you don't mind. <clears throat> uh, I'm Ellie. Uh, I'm new here. What are you guys up to? Well, uh, Henry, remember that orbital station idea we were talking about? We went ahead with that plan. We've got all of our assets in there already. Once the final preparations are complete, we'll be ready to launch into orbit. That should keep us far away from any governments trying to bring us down. We should be able hey, to. Hey, uh, chief. Oh. <laughs> hey, what did I tell you about calling me that? Henry is the chief. Remember? Uh, okay, yeah. We're under attack. You two, get to the rocket. Henry. One, two. Three. The Rocket is launching in five minutes. Do something. Okay. Aber gut, dass der stand schon die ganze Zeit bei mir unter Verdacht, dass der sowas tun würde. Gott Ich mag ihn nicht. Das ist ein Betrayer und tut so, als wäre er immer noch der Boss. Wir können Super Punch versuchen! Very accurate targeting system mit einem Geräusch von Among Us oder Wrist-Strapped Grapple-Hook Komm, Among Us Geräusch Ehm hey, Gott Äh, naja 95%, 95% ha? Ach, immer so viel Pech oder Glück, was auch immer Super Punch Ich wollte gerade sagen, dass also das funktioniert. The Top Heads will always remember you as a hero. Yay. Okay. Nice. Abandon. Er hat's verdient. Er hat's verdient. Just you wait till my friend gets here. Yeah, sure. Oh. Jetzt fühle ich mich schlecht. Wir got a Bogen inbound. That's ist Karmafeuer. Okay. Wir müssen ihn retten. Okay, tut mir leid. Helikopter, this is the greatest plan. Just you wait till my friend gets here. Yeah, sure. Who do you think you are? Charles? Oh, nur er kann das, okay. Mounted gun. Just you wait till my friend gets here. Yeah, sure. Oh. Bomb has been planted. <lacht> Isn't this an EMP? Okay. Flute? Aua. Boomerang? Oder Revolver? Von Boomerang. <lacht> oh. What a stunning performance! Flöte! <lacht> <Hey>. <lacht> Nein! Oh, leider wird es sich lieben. Okay, wir haben sogar überlebt! Dual attack! Summon! Style on him! Oh, Charge, komm, style! Oh, aber nur einer. Nicht zu verlieren, das war pretty stylisch. Dankeschön, Dankeschön, Efeis. Eh nice. Okay, Duel-Tech. Oh. Yeah! Wie viele Bruderpunkte waren das? Genug, um sie zu besiegen. Wow. The Rocket is launching in one minute. We gotta hurry. You guys need a ride? Oh yeah. Don't wanna get through, man. We've got oh. company. Uh Seatbelts everyone. Äh, uh, wen lassen wir raus? Wen lassen wir raus? Don't wanna get through, man. We've got company. Uh, uh uh Henry. Oh 5 4 3 Wait, Henry's still down there. I'll keep the door open as long as I can. Come on, we gotta go. Ah. <lacht> <lacht> Der Blick! Okay, G-Inverter? Oh, oh nein, lieber nicht. Den Tank? Oh nein, eine Wolke von Lakitu. Aber sie hätte nicht so lange aus. Oh nein, ich wusste es. Today's forecast: No clouds. Um. Oh, eins auf, eins auf. Komm schon, Henry. I got you, Henry. You know, I could drop you right now and nobody would know. But why would I do that? Oh, I saw you out there. Put yourself on the line to save the Toppat clan. You've truly earned my respect. I can't think of a better person to lead us. Wow, mission complete. Okay, jetzt hast du meinen ganzen Respekt wieder. Thanks to Henry's efforts, we were able to establish our orbital station. Unfortunately, we lost quite a few members during the raid. With the station in orbit, we were able to raid any place on Earth with ease. Ellie was officially recruited into the Tuppett Clan and given the rank Right Hand Lady. Ich und mein rechten Mann waren Top-Operator in der Klan zu werden, zu verfolgen mehrere succesvolle Operationen. Top-Head King! Oh yeah! So sehr ich Top-Head eigentlich nicht wirklich mag, ganz ehrlich, das war episch, das war geil. Okay. Was können wir noch machen? Revolver. Ah, nee. <lacht> McCree. Mach schnell! Ja, zu spät, ne? Were you waiting till high noon 30 to shoot? Ja, echt so. Ähm. Um, summon! Oh shit. Oh nein! Aber Farin laser. <lacht> ähm. Um, Last week, but not to worry. Oh, ja yeah, ja gut, okay, ja, uh, schade. George! Henry! Oh my god, he just ran in! Ja, ein bisschen dumm, ne? Okay. Don't wanna get through, man. We've got company! Sorry boy! Oh! Oh. Overshot by just a little bit. Jagu, just the... I don't wanna get through, man. We've got company. Ellie! Uh, that fährt. Shooting from a moving vehicle is actually really hard, especially if you're supposed to be driving. Was? Wirklich? Wow. Ah! Uh, uh, Invert gravity. it's that simple. Um, pretty sure I had a nightmare like this, oh, uh, <lacht> ich liebe diesen Blick, dann, ähm, um, gut, das waren alle Endings zu Convict Allies, okay, ich weiß nicht, wie ich das schneiden werde, kann sein, dass jetzt schon die Folge zu Ende ist, ich werde jetzt aber ganz viel aufnehmen, denn ich habe einfach gerade Bock. <lacht>